Wie kann man die Umfrageergebnisse aus Google Forms in SPSS exportieren. Der erste Schritt ist, dass man hier auf Antworten herunterladen geht, CSV, und dann wird das Ganze als CSV-Datei exportiert. Und dann ist der zweite Schritt, in SPSS reinzugehen. Eventuell muss man die CSV-Datei noch entpacken, wenn die als ZIP-Datei heruntergeladen wurde. Und dann kann man einfach hier in SPSS das Ganze reinladen, indem man hier auf Datei öffnen geht. Dann Daten. Und dann muss man die Dateitypen hier so ändern, dass CSV-Dateien angezeigt werden. So, dann klickt man die CSV-Datei an und hat dann hier so einen Assistenten, wie man das Ganze jetzt importiert. Der erste Schritt ist erstmal, dass gefragt wird, ob es ein vordefiniertes Format gibt, was man vorher schon irgendwo angelegt hat. Das ist jetzt erstmal hier nicht der Fall, also klicke ich auf Weiter. Und dann werden mir hier ein paar Fragen gestellt. Der erste ist, ob die... Variablen mit einem Trennzeichen getrennt sind oder eine feste Breite haben. Und wir haben hier eine Trennung mit Trennzeichen in Google Forms. Das heißt, wir können hier die Voreinstellung lassen. Dann kommt die Frage, ob die erste Zeile der Datei die Variablennamen enthält. Das ist der Fall. Kann man also auch so lassen. Und dann ist noch die Frage, was das Dezimaltrennzeichen ist. Das wäre nur relevant, wenn man hier Zahlen abgefragt hat. Also klicken wir wieder auf Weiter. Und dann würde ich jetzt hier gefragt. In welcher Zeilen die Daten beginnen, das ist die Zeile 2. Jede Zeile stellt einen Fall dar, das ist auch korrekt. Und wie viele Fälle sollen importiert werden? Alle Fälle. Dann wird gefragt, welches Zeichen die Variablen trennt. Hier ist die Voreinstellung Leerzeichen und das muss man einmal auf Komma ändern, weil eben die einzelnen Variablen in der CSV-Datei per Komma getrennt sind. Und dann sieht man auch hier unten schon in der Vorschau, dass das ganz vernünftig aussieht. Man hat also hier einen Zeitstempel und dann die verschiedenen Fragen. Hier war jetzt eine Frage nicht benannt, die wird dann einfach V1 genannt, das passt so. So, und dann kann man am Ende sagen, ob die Syntax eingefügt werden soll, ja oder nein. Wenn man hier nein lässt, dann wird die Datei direkt erstellt. Wenn man auf ja geht, bekommt man die Syntax. Das ist also immer dann sinnvoll, wenn man sich nicht nochmal hier durchs Menü durchklicken möchte, wenn man das Ganze nochmal durchführen möchte, sondern eben die Syntax abspeichern möchte und dann kann man das direkt ausführen. Wir probieren das mal aus, gehen also auf ja und dann auf weiter und das Ganze dann fertigstellen. So, dann wird jetzt eine Syntax angezeigt, die alles das enthält, was wir uns gerade im Menü zusammengestellt haben. Der Befehl heißt also Get Data und dann diese ganzen Einstellungen, die wir dort eben im Menü vorgenommen haben. Ich markiere das alles und führe das zusammen aus. So, dann wird der Datensatz so erstellt, wie wir das haben wollen. Ich hatte jetzt hier nur einen Fall eingegeben mit einem Zeitstempel und dann die verschiedenen Fragen mit den jeweiligen Antworten dazu. Das als kleiner Einblick, wie man die Daten von Google Forms in SPSS bekommt. Wie immer, viel Erfolg bei der Anwendung.